Wobei Barmeling gehört nicht mehr zu meinem Main-Team eigentlich. Wo ein Bojelin schon cool wäre. Probier es einfach mal. Einmal. Ich habe noch nie wirklich mit Bojenin gespielt, deswegen wäre das wär mal ein neues Ding. Okay, ich gehe jetzt voll an. Äh, ähm. Luxio wird wahrscheinlich drauf gehen. Okay. <lacht> wow. Okay, das ist cool. elite Bau Oh, ich hab ein Ich bin so dumm, aber man ist ja ein Giant-Ding. Okay, die Stats sind okay. Neutral ist auch okay, kann man machen. Mal kurz, jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich ins Ja, okay, ich muss zuerst nach Jubeldorf, damit er weiß, in welchem Gebiet ich bin. Ist okay, kann man machen. Das ist das rote Sumpflamm. Hier gibt es unter anderem Pokémon, die Gifte einsetzen. Deine Mission ist wirklich nicht ohne. Du bist zu den Ruinen des Trostes, oder? Sie liegt in diese Richtung. Schau, man kann sie von hier aus sehen schon. Ah ja, die ist nah. Ich frage mich, wann und wo es so eine Verzerrung des Raumgefüges Raum das nächste Mal auftritt. Vielleicht können wir sie auf der Karte sehen. Dann widme ich mal voll und ganz der Pokémon-Forschung hier zwei. Aber passt auf, dass ich euch nicht übernehmt. weil euch die wilden Pokémon zu stark sind, sucht vielleicht mal den Übungsplatz auf. Dort kann Beleider dafür sorgen, dass eure Pokémon starke Attacken erlernen. Ah ja, das wäre eine Idee. Also, wenn ich eine Verzerrung habe, kann ich die betreten... Der da gerade eine Hitbox, sich hochkommen, hochkomme, mann. Die Kamera hilft einfach null. Es sind die Trostu-Ruinen. Mein Name ist Yugao. Ich bin ein Wächterin des Perlerclans. clans Oh, sehe ich richtig. Du trägst eine Lysienflöte bei dir. Bist du etwa jener Mensch, der aus dem Riesenraum Zeitgefüge gefallen kam? Das bin ich Ja. So ist das also. Ich habe bereits von dir gehört. Du hast das umherwütende Axanthor beruhigt. Damit hast du sicherlich einige Menschen geholfen, doch ich frage mich, ob es nicht eine andere Methode gegeben hätte. Letztendlich hast du doch einfach mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Liege ich da falsch? Zudem läufst du hier herum und fängst wie verrückt Pokémon mit diesen kleinen Bällen. Deswegen werde ich die Galaktik-Expedition niemals um Hilfe bitten. Und den diamant genauso wenig. Dieses Mädchen hinazu hat uns zur Hilfe angeboten, aber wo können wir denn hin, wenn wir mit dem diamant zur gemeinsamen Sache machen? Und nun geh, ich bin äußerst beschäftigt. Ah nö. Adi, sei doch so gütig und kämpfe gegen mich. Ich will die Stärke sehen, mit der du einen Königen kommst. Ja, okay. Nächster Kampf. Volo ist so random. Ich werde aus dem Typen nicht schlau. Drache. Hm. Okay. Das ist okay. Ah, der Eiszahn kommt erst noch. Okay. Das finde ich jetzt uncool. Yeah. <lacht> oh, deine Anweisungen waren hervorragend. Das hat wirklich Spaß gemacht. Deine Stärke ist ich beeindruckend. Nun denn, lass mich deine Pokémon heilen. Jetzt weiß ich, dass ich die Suche nach dem Fragment der Steinplatte, das Jugo gestohlen hat, besser dir überlasse. Ganz genau. Es wurde ein Fragment dieser Steinplatte dort aus den Ruinen des Trostes entwendet. Sind dir noch keine Gerüchte über die drei Banditenschwestern zu angekommen? Auch uns von der Ginkgo-Gilde haben sie schon betroffen. Das ist nicht gerade förderlich fürs Geschäft. Yugao will dieses wertvolle Plattenfragment auf eigene Fall zurückkriegen. Aber mit deinem Malte von 99 Jahren ist es leichter gesagt das getan. Was sagst du, Adi? Würdest du das mein zurückholen? Ich helfe dir natürlich dabei, denn wir von der Gilde lassen es uns keineswegs gefallen, dass man uns Ware entwendet. Außerdem kann ich Ihnen das Prinzip nicht verzeihen, dass Sie mutwillig Ruinen zerstören. Mir fällt gerade ein, dass ich in der Nähe des Sumpflandes Sumpflandbasis die Überreste einer Feuerstelle gefunden habe. Vielleicht könnte das ein Hinweis sein. Das also ich ich ganz nicht anschauen. Schade. Ja, okay. Sie so will Roselia treffen. Beziehungsweise sehen. Das also mit dem Schwimmen ist eine Katastrophe. Ich hätte gerne meine Pokebälle weiter oben. Oder oh, ein Short -Key für die Pokebälle. Level 43 ohne Boss. Ja. Ich mache mal 31 rein in der Hoffnung. ich kann nicht springen wenn ich nicht reite dann muss ich nach rechts über die okay, ich muss eigentlich plötzlich einfach dahin und dann über die brücke dann kann ich runter Okay. Nein. Okay, die Schlefrig-Mechanik habe ich nicht ganz verstanden. Manchmal pennt er, manchmal nicht. Und sie im Schlaf einfach ein RNG gegeben, ob er trifft oder nicht? Ich glaube, das ist es nämlich. Janma wäre schon geil. Also, Janmega wäre schon ein geiles Pokémon für hier drin. Ich glaube, wenn ich einen Boss-Janma finde, auf jeden Fall. Okay, ich muss langsam irgendwann mal heilen gehen. Oh, schade, ich muss noch auf die andere Seite. Let's go. Boah, Gengar. Okay, ich kann also auf beide. Ich dachte das ähm, nacheinander, aber anscheinend sind die in einem Teamkampf basically. Oh, ah, diese Stage. Sei gegrüßt, bis nicht schon mehr. Hm, hm. Die Üdlern Basis zur Hand gehen. Okay, das ist eigentlich smart. Das wäre eigentlich eine gute Side-Mission sogar, weil ich damit dann auch ähm, einen Teleportpunkt habe. Ich muss woanders hin jetzt, aber. Schade, dass ich nicht fertig machen konnte. Ja, lass mal ausruhen. Das ist vielleicht gar keine dumme Idee. Eine Feuerstelle. Die Stelle, wo ein Feuer gemacht ist, muss jemand hier gewesen sein. Wer bist du? Dein Gang Fred, dass du keine gewöhnliche Dorfbewohnerin bist. Dass sich jemand bis hier vorgewagt hat, kann nur eines heißen. Du willst uns die drei Banditenschwestern Ding festmachen, hm? Bevor wir diese armen Gestalt in Gar ausmachen, sollten wir vielleicht erstmal klar machen, mit wem sie sich hier anlegt. <lacht> ja, zu, hör gut zu, wenn die große Schwester spricht. Einmischung, unsere Pläne erlauben wir nicht. Gestatten disst ja der Dorn in deinem Auge. Ich bin so stachelig, dass ich es selbst kaum glaube. Die mittlere Schwester, das bin ich, du hast keine Chance, nicht gegen mich. Ich krale mich fest, du wirst mich nicht los. erfehl ist der Name, merken die bloß. Ich mag die jüngste Schwester sein, doch Widerstand erstickt, ich prompt im Keim. Mein Name ist Nessia, an Talent zu reich, wer sich in den ersten setzt, bereust es gleich. Banditen, Schwestern, Dreierbund, du wurdest gewarnt, wir machen dich rund. Vor dir stehen die Unbewegsamen Drei, Unkraut vergeht nicht, für dich ist's vorbei überlasse es mir mit der oder welchem umfährt Ja. Los War, gib mir eine Kostpuppe von dem Gift. Da habe ich ja Glück gehabt, mir Pick. Unschön aber immer noch besser, als mich für die Galaktik-Expedition auf dem Feld abzuplagen. Okay. Ja, diese elendige Galaktik-Expedition, selbst nachdem ich euch verlassen habe, macht ihr mir noch das Leben schwer. Dann nehmt ihr halt diese gammelige Steinplatte, von der uns dafür in die Ruhe lässt. Ein Plattenfragment. Wir dachten, es sei ein Schatz, weil die Muster darauf wie Schriftzeichen aussehen. Aber dieses Stück Stein ist doch kein Volltrefferling wert. Die ganze Arbeit umsonst. Aber jetzt erzähl mal, wie hast du eigentlich nach uns gesucht? Um Yuga zu helfen. Ach so, du legst dich in Zeug, um jemand anders zu helfen. Wie lobenswert von dir. Ich bin fast ein bisschen gerührt. Wir können uns allerdings nicht leisten, um uns um andere Leute Sorgen zu kümmern. Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Überleben zu sichern. Außerdem haben wir in der expedition noch eine Richtung offen. Das heißt, auch du wirst doch für all das bezahlen. Mann, was ist los? Oh, der Mond. Voll schön. Dazu fällt mir ein alter Vers ein. Sei es die schönste Blume weit und breit, sei ihre Blüte aller Gärtner Kostabla Kostbarkeit. Der Frühling lässt sie auferstehen, doch im Herbst muss sie vergehen. Denk daran, auch deine Tage sind gezählt. Nur Unkraut vergeht nicht. Hm. Da ist ein Leuchtiteil. Das ist so frech, dass sie da nicht hochkommt. Uh, hinazu in der Zwickmühle heißt die nächste Mission. Ah, die Knospie im Tag und Nebula in der Nacht. Ah, du hast das Plattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yugao sagt man auf Nacht, dass die Alpenmutisch schon stur sei. Aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Perlaclern getan hat. Sie hat hier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinnoh immer eine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamantclan und die Galaktik-Expedition verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlaclan Perl dominiert einfach alles andere. Also Adi, bitte beruhige Ursaluna. So ein, ein in rasche geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Wow, die hat sich ja drum gekümmert, hier mit rumstehen. Du schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird's ja auch nicht mehr. Das Plattenfragment. Hast du das Plattenfragment extra etwa extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du sowas für eine Fremde tun? Wenn du schon so weit gehst, möchtest du Saluna so unbedingt beruhigen. Ja. Toll, auf jeden. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich um Soluna, um Soluna sorgt. Na gut, bitte gib mir das Plattenfragment. Ich hätte gern gesehen, wie sie da hochkommt, aber... Ähm, oben links kann ich nicht lesen, oben rechts steht No. Ich müsste es noch genau... Äh, fertig, das ist wie zuvor. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Legendäres, und nee, Lebendiges zu erschaffen. Ich kann dir vorlesen, was da steht. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. So ist das also. Was dort eingemeist steht, deutet wohl solche Begegnungen wie die unsere an. Indem du dir den fehlenden Teil der Steinplatte wiedergebracht hast, sind unsere beiden Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn endlich zu verstehen. Ob auch dies eine Weisung des ehrwürdigen Sinnoh ist? Wie lautet dein Name? Adi heißt du also. Würdest du mir deine Stärke leihen, um Osaluna zu helfen? Es wütet zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinnen. Daher glaube ich, meine Medizin sollte es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich sollte das kein Problem sein, nicht wahr? Usaluna hält sich gerne auf dem Schlammplateau auf. Folge mir dorthin, sobald du bereit bist. Lammplateau, wo haben wir denn das? Oh Mann, Mann. Ich gehe kurz zuerst dieses Fragment holen. Bauen die nur nachts auf, diese blöden Fragmente? Bitte nicht. Hm, das kann natürlich sein, dass sie. Ich probier's mal. Das wird das Ganze so viel mühsamer machen für noch nochmal, aber wird Sinn machen teilweise. Mir. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, nee, nee, nee, nee. Ganz sicher, dass ich vorhin auf der anderen Seite stand und dieses Fragment gesehen habe. Wie komme ich jetzt dahin? Wahrscheinlich kriege ich irgendwann einen Surfer noch.